Auf der Karte ist ein Marker auf unserer Stecke, ein MG plus ein Mann, das MG bekämpft. Allerdings ist eine Infanterist in den Wäldern verschwunden. Alles klar, so verstanden. Okay, also hier soll noch irgendwo ein einzelner Typ laufen, aber wir haben ein Auto und ein großes MG. Der soll schöne Kopf halten. Der, ja, der oben rausguckt oder was? Äh, ja positiv, finden sie ein Fahrzeug auf der Hauptstraße. Zwei sind zwei, einer bekämpft. Einfach weiterfahren bis zum Unload. Einfach weiterfahren bis zum Unload. Und den Rest hat der Apache gemacht. Ja. Also der hat alles umgenietet, was der ja, ja, hör auf, das sieht so schrecklich aus. Hör auf, meine Güte. <lacht> der hat sie einfach zu brei maltretiert! erstmal anhalten bitte, erstmal das sah, das sah so dreckig aus Achtung wir haben Richtung Nordosten auf dem Hügel eine Sandsackstellung mit Bumkopf <lacht> Und ein äh, schweres MG in nordosten auf dem Hügel soll eine Sandsackstellung mit Bunker sein, wenn du sie bekämpfen kannst, bekämpf sie, wenn du sie siehst. <lacht> er ist auf 0600. Wie war das jetzt Ach. Das war's. Der Gap, begegnet jetzt mit dem Kieren des Compounds. Wie geht voll stark, wir kommen nach. Wir Wo ist denn der zweite Rote? Johnny ja. soll ich weiter nach Norden decken, die Straße oder zurückkommen? Ah, auf und Ja. Wenn ich die Position hier für dich übernehme. Ja? Könntest du mir mal äh, mit einem Bug aushelfen oder da aus das zu landen? Ja, ich glaube hier ist gerade eine gute Situation. Warte ich. Ja, sorry. Geht es relativ schnell. Unter einer Minute. Okay. Der meldet Compound gesichert. Läuft gut, Chef soweit. Gefällt mir. Ja. Ah, jo, lief verstanden. Dann gehen wir zurück zum Fahrzeug und fahren weiter. 10 Sekunden noch, nicht rühren, nicht hoffe, rühren, bleib bei mir. Okay, wir gehen zurück zum Fahrzeug. Dann okay, bis fit. Genau das das wir am letzten Mal Chris her, das SMG. Auf jeden Ja, verstanden. Freunde lucht ja eine Stellung im Norden, ist markiert auf der Karte. Auf der Karte eine Stellung im Norden markiert, die kann der Helikopter ausschalten, falls er es nicht schon getan hat. Alle drin? Jupp, sieht's aus. Ist das die Stellung im Norden? Da sollte auf der Wand sein, wo uns ein bisschen Schutz gibt und dann klären wir das Ding. Ähm, Degger, bitte komm. Äh, Digga hört. Ähm, der Iggy hat keine Einsicht in den Wand. Warum feuert ja. das MG nicht, Leute? Gib Gas, gib Gas. Rechts rum bei die Nicht stehen bleiben. Bloß nicht stehen bleiben. Ja, die hat Spaß heute. Äh, ja, Digga, so verstanden. Äh, ja, abgestanden. Perfekt. MG, siehst du was? Nein, Gut, dann alle. Digger, bitte komm. Ja, Digga, hör Auf den Dächern vor uns befindet sich ein Alles klar. Passt auf die Dächer auf, da sind Schwarmschützen drauf. Kontakt ist nur relativ nah. Rundum-Sicherung aufbauen, erstmal alles bekämpfen. Bernie Süd! Status, wie geht's allen? Nein, nein, nein, nein, nein. Clemens ist grün, alles gut. Eddie grün. Ja. Warte ich, kreuz euch. Ja. Ach du Scheiße! Vermehrte Ziele im Nordwesten, 325. es das darauf ausrichten. MG, hörst du das? Chrissy? Chrissy, nach West. Ben, kannst du mich mal kurz zusammenbringen? Hey, ich mach das mal schnell selber bei mir. Weil mich hat es ziemlich erwischt. Ich habe die gleiche Salve abgekriegt wie Clemens, bevor er den Kontakt gewertet hat. Kannst du mich kurz zunehmen bitte? SQL, neben dir die Wand, da ist guter Verbindepunkt im Gebäude. Ach du Scheiße, okay. Mach dir bitte den Turnicke drum. Ja, ich mach die kurz zu. So, das Hammer, dann nähen wir dich. Blind hast du hoffentlich auch selber? Ja. Jo, dann sollte das bei dir gehen. Ich schau mir noch deinen Blutdruck an, wie der ist. Äh, ja, glaube. Ja, ist ein bisschen niedrig. Du kriegst noch einen halben Liter von mir. Das war einfach oh. okay. ähm So sollte reinlaufen und so. Gegenüberliegende Wand. Okay. Auto hat jetzt die ganze Westseite von der Moschee im Blick. Ja, sollte sich wieder stabilisieren. Braucht ein bisschen. Wir kriegen aus Ost Gut, wir gehen Da sind wir äh, gleich drin da, drin, drin! da sind wir gleich Osten. drin! Diet Dagger, Geld geht jetzt hinten rechts von euch um die Gebäude und Clear die Der meint Osten. Quasi jetzt durch die gelbe Wand durch Dann, Alles klar, Degau, Darf ich hinter dir kreuzen? Danke sein. Wie geht's euch da drüben? Clemens! Wie geht's dir? Ja. Wie geht's dir? Geht, geht. Geht. Autogramm, wie geht's dir? Autogun gut entdeckt. Die Westseite ist im Schäden. Okay. Ich glaube wenn du hast, blöd mal gut. Ja. Haben wir extra noch was mitgenommen mit irgendwelche Gebäude oder sowas sichert, halt bitte auch irgendwie markieren oh, nee, dein wissen, Blutdruck ist eigentlich sind. okay Ne, das passt ja, noch, klar, das macht ja. noch deinen Puls, der reguliert ist Gut, wenn du sagst Ne, passt noch, du hast einen nicht hohen Puls, deswegen der kann das kompensieren Aber Bei den Zahlen, die ich hier schon abgeknallt habe, heute ja. <lacht> Der fängt doch jetzt nicht selber an das Gebäude zu klären, hat ein ganzes Feuerteam. So, nördlich der Moschee soll es noch Infanterie geben. Wir werden jetzt einmal über direkt an die Moschee springen und dann über Westen durch den Compound das Ganze klären, dass wir einmal um die Moschee rumkommen, dabei immer einen Blick oben auf die Moscheedächer haben und dann denken keine Explosionswaffen. Kontakt! Ost! Ja, ja. Ah, das war doch... War gut. meiner. Haha. <lacht> <lacht> Gibt's hier irgendwo einen Arzt? Jo. Ja, hier drin. Ja, danke. Ich brauch nur mal. Was bei der Brust? Steht. Ich hab leider einen Platz ich ab. Einzelner Kontakt 332. Ich hab euch zugeguckt, wie das Leadership Team anfängt, Gebäude zu klären. Dacht dachte mir, was macht ihr da? Ich hab's mal vorher gesagt. Ich, ich weiß. Ja, wir, wir sind nur 5 Mann. Ja, ja. Ja ja. ja. ja, ja, ja, ja. Und da war es jetzt ein Brusttreffer. Ja. So, wie sieht's mit Schmerzen okay, sie aus? Äh, Pass so, das geht. Ich will, dass du mit bei uns bist, sonst ist mir das hier draus Blutdruck geht noch. Der wird wahrscheinlich den hohen Puls oben gehalten. Ja, passt. Bist okay. Danke. Oh, wen haben wir da? Hm. Äh, achso, und äh, Johnny. Hä? Der Heli Pilot ist äh, auf dem Kopf gefallen. Ja, ja hab, ich schon, hab ich schon mitgekriegt. Ja, der Heli ist <lacht> zurückgeflogen jetzt. Ja gut, falls heißt, er kann, kann er vielleicht wenigstens zum, zum Aufklären kommen. Ja ja klar. Gut dann. Ach so, ich wollte sagen, gehen wir weiter, aber. Kann einer von ja. Team Gelb bitte so. äh, CPR machen? Gelb, Nico, du machst das. Was machen? CPR. Durch also einzelner Kontakt 320. <lacht> Kannst du die von hier hm. effektiv bekämpfen? Ja, die Mauer ist leider im Weg. Das ja, muss ich schon gehen. Das kann ich kann jetzt CPR machen. Ähm, um, an der Brust. Ach, das das besser, dass auf so ersten Stock geht. <lacht> Ah! Ich mach's. Nein, das war schon okay da drüben, wo ich war. Hatte ich einen ja. guten Blick. Und irgendeiner ja, müsste halt den Nordosten ja, lang auch im Blick lang lang behalten. Lang ja, das mach ich. So, Puls hat er wieder, kann's aufhören. Okay. Anstattdessen Deckung machen. Warte mal, ich. Soll ich mal in die Hütte ziehen? Das mach ich. Ach, Beide Ach, so, Bitte die Tür zu machen. Ah, ja. So, bleib liegen, Clement. So, dein Puls geht langsam durch die Decke. Blutdruck. Ah, ist ziemlich hoch. Okay. Ich gebe dir mal ein bisschen Blut, dass dein Herz nicht so pumpen muss. wie sieht es Wie sieht's mit Schmerzen aus, Clement? Ah, es geht. Alles, Alles. gut. Chrissy, wie ist dein Herzstatus? Okay, du bist wieder fit, Clement. Clemens, join. Jo, alles gut, Oh, Bernhard, kriegt ich noch ein Hello Kitty Pflaster? Ja, <lacht> brauchst du ein Hello Kitty Pflaster, so ein großes fürs Bein? <lacht> ja. <lacht> so, Dann Tut's gleich nicht mehr so weh. Ja, und einmal anfassen, bitte. Einmal anfassen. <lacht> <lacht> <lacht> Könnte sich bitte vorne überbeugen und hinten leicht entspannen? Bitte was? Vorne überbeugen und hinten entspannen. Ich zieh mir dabei die Gummihandschuhe an. Kannst du das Turnicat wieder abmachen? <lacht> Jetzt kommt das Zeug oder? <lacht> <lacht> <lacht> ich mach's nicht. So, also, äh, Turnicat bitte selber wegmachen, ansonsten bist du ja. fit. Dankeschön. Johnny sollten alle marschbereit sein. Alles klar, so verstanden. So. Sollten mich eigentlich alle hören können. Yes. Wir, also wir springen rüber in die Moschee. Im, an die Westkante. Blau. Check. Sichert, äh, nach Richtung Norden. Gelb nach Ost die Rücksicherung. Und Rot springt dann rüber in diesen kleinen Compound im West äh, im, äh, im Westen. Genau. Und sichert den, dass wir so einmal versuchen können, um die Moschee rumzuzirkeln weil Johnny schaut so aus, ob der Eingang der Moschee auf der Westseite ist. Da könnten welche drin sein auch noch. Ja, das, das ist dann auch ein besser, Ausgang weil ist. dann sichern wir den Compound und schießen von da aus gleich in die Moschee. Okay, verstanden. Gut, sehr gut. Also blau deckt Norden an der Kante, richtig? Genau, dass man überspringen kann. Dann erstmal ja. rüber auf die andere Seite, oder? Genau, wir springen jetzt erstmal alle rüber. Siemens, mhm. machst du die vordere Kante bitte? Geo. Lead an OPZ kommen. Okay, in Position. Hört ich habe gehört, dass unser Pilot leider aus dem Heli gefallen ist. wie sieht's aus? Kriegen wir einen Ersatz oder gibt's nichts mehr? Wie aus dem Heli gefallen? Lügenpresse! Refueling! Du kennst die Antwort! Ich verstehe, ich verstehe. Gut, dann warten wir bis der Tank wieder voll ist, danke. Nein, nein, Macht nur weiter. Äh, Blaurück nach. Ja, ja, ich mein, spring zuerst. Wir erst. warten auf den Heli, aber wir machen weiter, klar. Bester Mann. Geh mal drüben. Ich sehe hier den Eingang hier. Ja. Gelb rückt nach. Gelb kommt. Hier ist übrigens ein Tor. Ja, ich weiß. Dann möchte ich da nachher gerne durch. Ich, dann, okay. Okay, kleine Planänderung. Äh, Chrissy bleibt da vorne liegen, ich nehme Clemens mit und wir äh, sichern das zusammen. Okay, ich bleib Buddy von Chrissy. Genau, ihr beiden bleibt hier also hinten, weil von hier aus habt ihr eine äh, Ne, der rein. will jetzt gleich Zugriff machen, außer er sagt. Okay, äh, Nico, wenn okay. du kannst, bleib auch hier, ich geh noch... Oder Johnny soll okay, also ich hier nochmal durch? Ich bin bereit. Okay. okay. Äh, wenn der Heli sich dann bei dir meldet und so weiter, weißt du. Oh, oh. Sind die schon durch die Tür durch? Oh! Hab ihn, bin an ihn dran, bin an ihn dran! Warte, ich ziehe ein Stück zurück. Nee, das mal, Ah, oder so. <lacht> so, jetzt Danke. Äh, da können wir Granaten drüber werfen. Puls! Wer? <lacht> Hat er! Du kannst auch mit deinem Ge äh, Gewehr ein paar Granaten drüberwerfen! Hab Ich, nicht, auch, ich weiß, auch, aber die aber sind. gehen so weit. Erstmal ja, ein Turnicke, dann ist es auf, zu bluten. Achtung, ich schmeiß eine Granate! Granate out. So, du bist wieder aus. da. Wie sieht's mit Schmerzen aus? Ah, es geht, es geht alles. Den Splint kriegst du von mir. Oh. Achtung. Ah, okay, alles gut, alles gut. Entschuldigung. Und wo kam Schütze? Gerade in den Hof. ist links an der, der. Mach den Zugriff vielleicht mit Smoke. Äh, egal wie auf Ah, das war deine Frag wahrscheinlich Guck's mal hätte ich aber sauber getroffen, da ist noch einer tot Ja, ich hab jeden oder zwei Schüsse schießen können Aber, naja Blutdruck ist okay, du bist wieder Einsatzbereit wieder. Wie äh. dann Jade denke ich erinnere, dass der Heli nicht auf die Moschee schießen darf. Ja. Ähm. bitte, komm. Ich schau mal, was die da drin treiben. Ah, du bist eh dran. Äh, dran okay. <lacht> schon. Ah ja. Sie, hast du euch Blick auf sie, Simon? Ich hab äh, ja sporadisch. Okay, das reicht mir. Okay, hier geht's jetzt hoch aufs Dach. Das Gebäude ist erstmal so weit sicher. Ja, äh, bitte nicht aufs Dach raufgehen. Verstanden. Ich komme wieder runter. Unser Heli? Das klingt so anders. Das hört sich anders an. Ja. ja. Ob das ist oder so. <lacht> das wäre ja gar nicht gesagt, dass sie losgeflogen sind. <lacht> ich habe keine Ahnung. <lacht> Hier, Igel, lead bitte komm. Lead höher. Wir können momentan JTEC nicht erreichen. Ähm, es gibt Die erreichen auf dich auf nicht Moscheen auf dem Funk. Feind. Hast du deinen Funkkanal ja, verstellt, klar Nico? Es Feind auf der Moschee, bitte versuch das mit dem Long-Range-Funk zu klären. Ich hab's ihm durchgegeben, Simon. Was? Ich hab's Nico Bescheid gegeben. Ah, ja, ja. Er sollte auf der 100 aufhören, also. Okay. Ja. Kannst du das mal anpassen? War... Alt-P. Ich glaube, bei Nico ist alles okay. Ist auf die 60 eingestellt. Hört sich da Feuer aus der Moschee an, ich habe keine Sicht. Ja, hab's so gehört. sieht an Igel auf der 100 Short Range kommen. Äh, hier Igel hört. Ähm, ich erinnere, die Long Range Frequenz ist 60. Sollte das das Problem sein? Wir sind momentan. Kommt auf, auf dich, Chrissy! Äh, ihr Mann auch auf ja, also der 60. Vielleicht. Ich mich zurückgezogen. Positiv, positiv, sollte auf ja, der 60 wieder. sein. Haben die den Heli da ausgewechselt, dass Lang der ein anderes. Ähm, Langstreckenfunkwechsel eventuell auf der 70 äh, vor. Können wir ein bisschen okay. Platz machen? Hast du das mitgekriegt, Nico? Ja, ich guck mal. Leute, wir kriegen Beschuss und der ganze Innenhof die ist sicher. Alles klar, 70. Der ganze Innenhof ist schon gesichert, Leute. Gelb, Chrissy, der ganze Innenhof so rein, ist schon sicher. Rein, rein, rein. Ähm. Eagle, hört ihr mich jetzt? Ich glaube, ich kann ihn runterholen, Bernhard. So. Entschuldigung. Hast den Heli? Nein, nicht der Heli. Einer auf dem Dach, ein MG-Schütze. Äh, ja, sprich das mit deinem Chef ab. Ja, wir werden anscheinend von den Feinden auf dem Moschee-Dach unter Feuer genommen. Wir können aber nicht genau sehen, von wo. Geschweige denn, Bekämpfe. Wir, wir ähm, könnten mit dem Fahrzeug eine erhöhte Position einnehmen und von dort mit dem 50 kall drauf wirken. Das klingt nach einer hervorragenden Idee. Ich kann jetzt nicht sein, warum hört ihr mich nicht mehr? Ich hab keine Ahnung. Mehr. Dann. Wir gehen Chrissy und Clemens zurück zum Fahrzeug, Clemens wieder ins EG. Chrissy fährt und dann schaut ihr mal, dass ihr euch irgendwo vielleicht im Westen auf dem Berg eine Position findet, von der ihr wirken könnt. Ich behalte ja. euch im Blick während ihr geht. Ich behalte sie währenddessen im Blick, dass sie ich zum sie Fahrzeug haben. kommen. Äh, wir haben ja, der Moschee, wo drei. wir können nicht weil wahrscheinlich noch niedriger sind. Ja. Äh, ich lass jetzt mal den MREM hoch auf den besten ja. fahren, dass der vielleicht mit den Flieger reinhauen kann. Ich muss den nur den kurz den ablegen. Vorschlag okay. meines Sanitäters. Okay, äh, die haben sicher ja, zum Fahrzeug Ah, oh, okay. Ihr hört's ja. Hä? Wo habt ihr die Kiste her? Ja. Ah, war da zufällig eine Funkgerätekiste. Ach ja. Ja, es sind keine Explosive. Ich meine, auf die Distanzen reicht's auch, wenn ihr auf einer anderen Frequenz ich auf 60 Short Range Funk. Das ist echt kein Problem. Ich habe ja, Da gibt's aber bei der Short Range Funk. Kann es sein, sein dass die das verkehrt mitgenommen? Also, ich hatte gerade soeben schon Sichtkontakt zu äh, einer einzelnen Person rechts an dem Haupteingang. Das, ist, das ist aber naja, Mit Asgana hast du die Kontrolle über das Fahrzeug. Du sagst, wo er hinfahren soll, wann er vor, wann er zurückfahren soll. Du bist praktisch der Kommandant. Hab das, das ja. ja, wir eine Person weiter erwischt? Wo ist das Fahrzeug? Da ist es okay. Es gibt anscheinend ein technisches Problem mit unserer Funke oder mit ihrer Funke. Wir befinden uns momentan auf der 70 und erreichen JTEC nicht. Ja, verstanden. Ähm, dann machen wir das so, äh, JTEC wird auf die Frequenz Short Range äh, 90 gehen. 90 Short Range und dann funkt ihr dort. So, habe verstanden, werde auf Short Range 90 wechseln. Bist du im Mittag verwundert und du musst noch mehr äh, an mir kleben. Sorry. Ja. Leute, der Schall, also kleben getroffen. ist getroffen. Er geht nicht mehr. <Ja>. Ich fahre mit dem Fahrzeug zur Zum Tor bitte. So, Johnny, sorry, ich habe gerade komplett den Überblick verloren. Immer noch Kessel, oder? Ja, entscheidend. Wir haben einen ausgeschaltet, dann haben wir einen verloren. Hier ist gut, hier ist gut. Chris hier ist gut. Ist, ja. Wir sehen. Es kommt ja, entladen. Woher kommt das? Ja. Warte mal. Ich weiß es nicht. Fließen, ah, ich habe ihn. Wenn du willst, kannst du ans mg gehen und gucken, ob du was siehst. Es gab einen Bug irgendwie. Ich bin durch die Gegend gewirbelt worden. 50-60. Damit du dem am Teamfahrt. Okay. Dann fährst du wieder zurück und gehst danach als mg Verdammte Axt. Ach du Scheiße, der sieht übel aus. Hat er noch, noch Puls? Puls keiner. So. Ich brauche hier einen für CPA. Clemens braucht CPA ganz dringend. Ja, ich weiß nicht, wie ich anballe. Ja, die Position ist gut, also wir haben alle Zeit der Welt. Naja. Ja, aber. Du müssen aus dieser Position halt irgendwie rauskommen. Ja, das mit dem Fahrzeug glaube ich, die haben wir schon ein bisschen Fortschritt gemacht, das wird schon. Und wurde der tatsächlich ja tatsächlich Ja, auch erwischt mit dem Fahrzeug, oder ist das noch? Nur die Mauer. Okay. Oh, das sieht nicht gut aus. Ja. Da. Ja, der, der ist durch die Mauer auch nochmal extra getroffen worden. Ja, alleine ist nicht gut. Der sollte schon einen Fahrer haben. Und sei es nur irgendwie einer vom Leadership-Team. Ja. Zum Glück hat er noch einen Arm dran, wo er noch Glück kriegen kann. Äh. Ja, aber ich glaube, den kriegen wir wieder hin, sobald er dann mal wieder Puls hat, sollte das hoffentlich passen. Schauen wir ja. nach, ob er Puls hat. Habt ihr jetzt auch am Kanal ein? Frequenz 70? Warum ist er so heftig ballert? Er hat wieder Puls. Okay, kannst weggehen. Dann mach ich mal die Tür zu und zieh ihn irgendwo hin, wo er nicht so exposed liegt. Durchhalten, Clemens! Äh, ja, hab verstanden. Ähm, hinter der Moschee befindet sich. äh, Okay, äh, Ist der Heli, ist es zu riskant für den Heli, die selbst zu engagieren? Richtig, der Heli kann nicht, verrückt. Hinter der Moschee, das befindet hm. eben grob im Norden, Nordosten. Na, ja, hier, Chris, Sie haben jetzt eine relativ gute ah, okay. Sicht auf die Südseite der Moschee, und die Dächer. Die hinterher gehört. So. Alles klar, wenn du was siehst, erschießen, aber deine Sicherheit ist wichtiger, als Gegner zu töten, also wenn du da Feuergerät So, ah. du bist wieder da. Ich ja, näh' ja, dich mal äh, kurz die zu, die Tönig ja, jetzt nicht abmachen, das sind meine. Ja. Ja. Nico? macht mach auch nix. Du kannst dich 180 Grad drehen, um den Eingang zu decken. Toll. Nico, Frage? <lacht> ja. Ja, Gibt eine Frage? Wie sieht's bei ja. dem Schmerz aus Clemens? Stellung irgendwo sehen grob. Bitte? Bye bye. Können wir die Stellung wir irgendwo sehen? Ja. Um, Dein Bein machst Stein. du dir bitte selber einen Splint rum. Ja. Genäht bist Flank du? Das findet sich gegenüber von der Moschee auf der anderen Straßenseite. Aber der Splint ist Meiner, den okay, möchte ich wieder haben. Äh <lacht> Hey. Äh, dann muss der Heli einfach auf Distanz bleiben, so. ich muss da mal erstmal schauen, wie es dein Blutdruck geht, weil du hast wahrscheinlich ein Haufen Zeug verloren, das bevor das ich ja dich dicht bekommen aus hab. Den und zu uns so, also es ich läuft. Ich drei Leute ja. Drin, ja. Ja. Ja. Das Blutdruck, das sehr schön, aber ja. Blutdruck ist fast wenn ein bisschen hoch. Das ja, das ja, passt. Ja. So, das dann, dann du kriegst du mal The Big Treatment, weil wir eh gerade relativ stationär sind. Äh, und Läckerstürn, dann einfach die Moschee. Okay, ähm... Ich habe kurz Ach, die Frage, so, ich, ich habe auf der, der Karte okay kommt das jetzt ungefähr so. Hin? Ja, das, das, das war halt so mein Gedanke und dass ich euch beide da hinten hinsetze, weil ihr seid am wichtigsten der Rest von meinem Team ist <lacht> ein bisschen... Und noch eine Frage, kennt ihr ja, die, die Möglichkeit, um das dauert zu lang. Das wird nichts. du hast so viele Wunden und das dauert einfach zu lang, bis es fertig wird. Zur okay. Moschee. Und <lacht> was ihr danach macht, ob ihr dann versucht die Flugabwehr auszuschalten. Also noch läuft's okay, aber. Okay, ich die Flugabwehr Vielleicht war ja, der Moschee ein bisschen ja. aufmerksam. Also, Ach, das ist die Flugabwehr. Ich, ich frage mich die ganze Zeit, was da so laut ist. Okay. Ja. Die äh, findet sich mal weiter. So. Also, Johnny Clemens, wer wieder soweit? Äh, Nico? Ja. ja. Äh, komm bitte. Äh, Chrissy, ja. fahr mal das, das Äh, das Fahrzeug wieder ein Stück nach vorne hier und dann. Erkläre ich euch, was wir machen. Das nur. Ähm du darfst aussteigen, wir gehen zu Fuß weiter. Ist das nur eine Stellung oder ist das ein richtiges äh, Fahrzeug? Lack Johnny, bist du leise? Herr Bernhard, ich bräuchte einmal hm. flicken, bitte. Diese Juck. Wirbelaktion mit der Mauer hat nur ein bisschen zugesetzt. <lacht> ja, Clemens auch. So. Ja, der war vorher schon glatt. ja, ah, ja, ja stimmt. Aber die Beinverwundungen hat er sich sicherlich ja. im Geschützturm okay, ja. zugelegt. Ich glaube, da sind Brocken auf ihn draufgefallen. Äh, nein, negativ, Kannst du also die Tourniquets schon mal abmachen? Ja. Wie sehen deine Schmerzen aus? Ich kann gar keinen Selface machen drück einfach das Menü selber auf Wenn ich sie dir abmache, dann ähm, ist das Problem genau. Ja, dann hab ich sie halt Heart Rate None nee. <lacht> Ja, ich mach's mal <lacht> Puls Passt Blutdruck Ist okay Passt Wenn von Schmerzen ergeht, kannst du wieder ja, ja. Johnny, alle fit? verloren aus ja, das, nee, nee, das war der JTG. So, kommen alle bisher so schnell jetzt im Plan. Ja. Ich darf jetzt äh, Lead in, in dem Wagen. Setzen. Lead am Deggar kommen. Ja, Deggar hört. Ja, wann seid ihr soweit? Wir gehen jetzt gerade auf den Plan durch und stürmen dann los. Gib uns 60 Sekunden Max. Verstanden. Sagt uns bitte gute 10 Sekunden bevor ihr losstürmt. Alles klar, super, schön einfach Check! Ich mach letzten Mann. Alles klar. Ich mach ersten Mann. Okay. Hurra! Willst <lacht> du einsetzen? Ja, wir haben So lieb, wie weiß, wir gehen los. In 5, 4, Drei, zwei, eins.